Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu den heutigen Pico-News. Und ja, wer meinen Kanal nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR, heute mit der Pico 4 oder den Pico 4 News. Und ja, wir haben einige Infos bekommen, einige Release-Infos, Update-Infos und ja, die möchte ich sehr, sehr gerne mit euch teilen. Und ich würde sagen, legen wir direkt los. Und ja, das ist schon ein absoluter Highlight. Mossbook 2 erscheint morgen am 20.04. auf der Pico 4 und äh, ja, es ist ein absoluter Must-Have-Titel, definitiv. Wenn ihr Most Book 2 oder Book 1 oder Chapter 1 noch nicht gespielt habt, holt euch die beiden Teile, also einfach Wahnsinn. Einer der besten VR-Games, die ihr so bekommen könnt. So eine schöne Story, ähm, deutsche Sprachausgabe, so süß alles gemacht, also mega. Ich habe es auch schon auf meinem Kanal gezeigt, schon öfters. Und ähm, ja, kaufen Leute, ich kenne den aktuellen Pico-Preis jetzt noch nicht, äh, aber ich vermute mal irgendwas um die 30 Euro. Müssen wir morgen, morgen mal abwarten. Preise habe ich leider nicht äh, bekommen, konnte ich nicht, nicht in Erfahrung bringen, aber äh, das Geld ist es auf jeden Fall wert, definitiv. Ja, Leute, dann haben wir. Captain Toonhead vs. The Punks vom Outer Space. Das ist ein Tower Defense Game und ja, der erscheint auch morgen auf der Pico 4. Da kenne ich den jetzigen äh, Preis für die Pico 4 auch nicht. Äh, kostet bei Steam 19,50 und ähm, ja, ist ein bunter Tower Defense Shooter. Sieht sehr, sehr witzig aus. Ich habe selber noch nie getestet, aber wie wir hier sehen, wir kriegen verschiedene Waffen. Äh, Gegnerhorden kommen auf uns zu und äh, ja, Halt Tower Defense, sieht echt witzig aus und äh, hat auch auf Steam äh, relativ gute Bewertungen bekommen, auch wenn es nur 16 sind, aber ja, scheint ein ganz witziges Game zu sein. erscheint morgen auf der Pico 4 und kommen wir zum nächsten Titel. Ja, das ist Final Soccer VR. Ich habe die Info, dass Final Soccer äh, rauskommt und Final Soccer Pro. Ich weiß jetzt aktuell noch nicht, wo die Unterschiede sind. Habe ich versucht in Erfahrung zu bringen, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Müssen wir morgen mal abwarten. Wir haben bei Final Soccer kleine Minigames. Wir können einmal als Torhüter spielen, wir können als Stürmer spielen und da haben wir halt immer kleine Minigames. Und äh, ja, hier wird gezeigt, wie man spielen kann. Ähm, wie das jetzt mit der Pico aussieht, müssen wir mal abwarten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Trackern zu arbeiten, bei Steam auf jeden Fall. Das geht ähm, ja bei der Pico jetzt auch noch nicht. Ich finde die Lösung jetzt nicht so doll, äh, mir die Controller an die Füße zu kleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Wenn es da irgendwelche Halterungen gibt, äh, natürlich ist es eine andere Sache. Aber äh, ja, da ist die Tracker-Option natürlich besser. Wird es jetzt aber für die, für die Pico natürlich nicht geben. Aber so ist natürlich cool. Ansonsten muss man halt mit den Händen als Fuß spielen. Geht natürlich auch, aber ähm, ja, mit den Füßen macht es natürlich viel, viel mehr Spaß. Da muss, muss man jetzt definitiv abwarten, was da möglich ist mit der Pico 4. Aber äh, sieht echt witzig aus, das Game. Wer Fußball liebt, ähm, ja, der kann hier definitiv mal reinschauen. Kostet 20 Euro bei Steam. Pico-Preis müssen wir morgen abwarten. Ist ein älterer Titel, der jetzt dann auf der Pico erscheint. Aber äh, solche Titel... Sind natürlich wie gemacht für, für Standalone-Brillen, muss man ganz klar sagen. Man hat kein Kabel und nichts und äh, kann dann eventuell auch irgendwo hingehen, wo man viel Platz hat. Gerade wenn man hier als Torhüter so spielt, äh, sollte man schon Platz haben. Ähm, tut weh, wenn man dann gegen die Wand springt. Ja, dann kommen wir von den Games zu, ja, zu der App-Kategorie, sage ich einfach mal. Und hier haben wir The Book of Distance. Das ist ein äh, ja, VR-Film. So wie ich gelesen habe, auch nach einer wahren Begebenheit, ähm, spielt um 1935 ein Japaner, der ähm, ja, möchte sein Land verlassen und äh, will ein neues Leben in Kanada beginnen. Und äh, ja, dann erlebt er halt einige Sachen, der Krieg bricht aus und ja, so erleben wir die Story von Yoneso Okita. Und ähm, ja, kann man auf jeden Fall mal reinschauen, ist auf Steam kostenlos, ich weiß nicht, ob das auch auf Pico kostenlos wird. Aber ich finde so, so VR-Filme echt interessant und ähm, ja, da müsste es, müsst es eigentlich viel, viel mehr geben. Ja, kommen wir zur nächsten App und das ist Gravity Lab und Gravity Lab ähm, kann man ja vergleichen, Jetzt nicht mit irgendwas, glaube ich, aber wir haben halt eine VR-Umgebung und ähm, müssen da kleinere Rätsel lösen. Ähm, Physikrätsel, sage ich einfach mal, mit ja Gravity und ähm, wir müssen meistens kleine Bälle irgendwo vom Start ins Ziel bringen und äh, können das mit verschiedenen Hilfsmitteln machen, so wie ich jetzt so gesehen habe. Ich habe selber auch noch nie gespielt, aber sieht interessant aus. Ich mag so kleine Knobel-Games und ähm, die haben auch vollkommen Berechtigung in der VR-Welt, sage ich einfach mal. Das ist nicht einfach stumpfes Rumballern, sondern man muss auch mal ein bisschen überlegen. Hier sehen wir diese Bälle und müssen die umleiten, damit wir die dann ins Ziel bringen. Also ich mag sowas und ähm, ja, definitiv ähm, kann man hier definitiv mal reinschauen. Kostet 12,50 auf Steam. Wie auch immer das bei Pico dann aussehen wird, müssen wir abwarten. So, die nächste App ist Class und ähm, da weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, es gibt hier verschiedene DLCs, ähm, da müssen wir abwarten, inwieweit die bei der Pico dann drin sind, ob es komplett ist, da habe ich jetzt auch noch keine Infos zu. Und äh, ja, das Game ist eigentlich kostenlos, die DLCs kosten dann was, was ich äh, absolut fair finde, wenn man so ein kleines Game hat, wo man mal reinschauen kann und dann DLCs kaufen kann, finde ich vollkommen in Ordnung. Und äh, wenn es dann bei der Pico auch so ist, Wunderbar. Ja, wir haben hier Physik oder Chemierätsel. Escape Room Game ist dann dabei und wir müssen dann halt Chemierätsel lösen. Äh, man kann dabei was lernen und ja, sieht, sieht interessant aus. Ist auch was für die Leute, die gerne in VR lernen und äh, auch ein bisschen knobeln. Ja, das dazu. Und kommen wir zu Blade and Sorcery. Und da gab es jetzt einen Update, ein Mod-Manager-Update. Und es erscheint nächste Woche auch noch ein größeres Update. Da habe ich noch keine Infos zu. Aber ich bekomme natürlich auch immer auf Facebook, auf YouTube, kriege ich Kommentare, die dann immer die Titel vergleichen mit anderen Plattformen. Also die Titel, die man auf der Pico jetzt spielen kann, vergleichen die dann mit anderen Plattformen. Wie jetzt äh, ihr seht Steam, Quest und so weiter und so fort und da wird oft bemängelt, ja, da gibt es aber schon Update, warum gibt es das da noch nicht, da gibt es ein DLC äh, schon, das gibt es auf der Pico nicht und ich kann den Unmut dann verstehen, Pico arbeitet hier aber dran und versucht das äh, alles dann auch. Ja, fast zeitgleich dann ja, zu, zu lösen, zu regeln und äh, da müssen wir einfach mal abwarten, was die Zukunft bringt. Aber ich denke schon, dass äh, Pico hier stark dran arbeitet, dass auch alle Spiele gleichzeitig die, die Updates dann erhalten. Ja, kommen wir zum nächsten Update. Das ist Real VR Fishing und da gab es ja einen US West DLC und der ist auch, ich glaube, letzte Woche schon erschienen oder diese Woche, ich glaube aber letzte Woche auf der Pico 4 und da gab es auch schon ähm, ja, ein paar Kommentare, warum das da erhältlich ist und auf der Pico nicht. Ja, jetzt hat es den Weg auch auf die Pico gefunden und das sind einfach gute News. Und dann haben wir äh, Puzzle Places und Puzzle Places oder Puzzling Places ist, ja, wie man schon sagt, ein Puzzle-Game und da gab es jetzt ähm, oder gibt es jetzt das. Pass-Through-Update am 27.04. und dann kommen auch DLCs dazu und ja, hier sehen wir auch, Pico arbeitet daran, dass auch die ganzen Games jetzt DLCs erhalten, die schon eventuell released worden sind und ja, das sind einfach super Neuigkeiten. Ja, Pass-Through-Update ist halt ein Update, wo wir dann wirklich äh, über Pass-Through unsere reale Welt anzeigen lassen können, aber trotzdem noch weiter puzzeln können, ist äh, natürlich cool, man ist nicht komplett weg. Für manche Leute ist es interessant, für manche eventuell nicht, manche woll wollen wirklich in der VR-Welt dann bleiben, manche wollen aber dann eventuell die reale Umgebung sehen und das können sie jetzt damit dann auch machen und ja, interessantes Update auf jeden Fall. Ja Leute, das waren die Pico News und ich hoffe euch hat es gefallen, war informativ für euch und natürlich habe ich jetzt nicht alle Infos direkt rausziehen können. Ich hoffe, das wird jetzt immer besser. Ich habe einen neuen Pico Kontakt und ich hoffe mir da größeren Informationsaustausch, den hat es jetzt schon gegeben. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass ich euch in Zukunft öfters ja Pico News Videos machen kann und zu spielen, aber auch eventuell zu Firmware Updates. Ähm, ja. Was verbirgt sich im nächsten Firmware-Update? Was sind äh, die Verbesserungen? Was kommt eventuell hinzu für, für Sachen, äh, die ja immer das Erlebnis verbessern? Und äh, ja, da hoffe ich, äh, dass ich da Infos kriege, dass ich da Videos zu machen kann. Ich habe ja schon Firmware-Update-Videos gemacht, aber ja, der Informationsfluss war dann sehr, sehr stockend und dann habe ich mir irgendwann gedacht, lassen wir es erst erstmal, das macht so keinen Sinn, aber äh, das wird sich jetzt auch verbessern und ich hoffe, dass wir da auch äh, ja, jetzt einen stetigeren ähm, Austausch haben und dass ich euch dann auch informieren kann. Ja, ähm, was ich noch loswerden wollte, ich lese immer wieder äh, in den Kommentaren auf Facebook, in meiner Facebook-Gruppe, ähm, ja, der Pico-Store kann ich mithalten, der ist zu klein, der kann ich mithalten mit den anderen äh, Stores, kann ich nur bedingt verstehen, für mich war von vornherein klar, der Pico Store kann nicht von jetzt auf gleich mit allen anderen Plattformen mithalten, die schon seit mehreren Jahren existieren. Und der Pico Store muss langsam aufschließen. Und ich sehe den stetigen Wachstum im Pico Store. Jede Woche kommen da neue Games rein und auch gute, wie wir jetzt sehen mit Moss Book 2. Das ist ein absoluter AAA-Titel. Und ja, solche Titel finden jetzt auch den Weg auf die Pico 4 und das zeigt mir eigentlich, Pico arbeitet da verdammt gut dran und ähm, die können nicht von jetzt auf gleich gleiche Bibliothek haben wie andere Plattformen, das funktioniert nicht, aber die arbeiten verdammt gut dran und ja, das wollte ich erstmal loswerden. Dann gab es noch einen Kritikpunkt mit den Updates und DLCs, dass die auf anderen Plattformen schon existieren, aber auf der Pico nicht. Kann ich verstehen den Unmut, ist nicht gut, wenn ich einen Titel kaufe, möchte ich, dass der auch mit allen anderen Plattformen dann mithalten kann. Auch die Updates, die Fehlerbehebungen bekommt, DLCs bekommt zeitgleich. Und auch da arbeitet Pico mit Sicherheit dran, wie wir jetzt sehen. Für verschiedene Games gibt es jetzt die DLCs schon, es kommen mehrere Updates raus und da wird dran gearbeitet und das zeigt mir, dass es in die richtige Richtung geht. Und da müssen wir jetzt auch mal abwarten, was die Zukunft bringt. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden. Wie immer kann ich nur sagen, falls ihr eine Facebook-Gruppe sucht, eine VR-Facebook-Gruppe, wo man sich verabreden kann, wo man auch mal Fehler posten kann, ähm, Probleme posten kann, wo einem geholfen wird, dann ist eventuell die VR-World-Germany-Facebook-Gruppe für euch was. Und in der Beschreibung ist der Link dazu. Ich würde mich freuen und meine Admins auch, wenn ihr... Ja, und joinen würdet. Dann gibt es noch einen Discord, der ein bisschen ja, stiller geworden ist, aber auch da bin ich immer noch präsent. Der ist auch unten, unten verlinkt, da könnt ihr auch gerne joinen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, ich sag jetzt einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch es gefallen hat, natürlich Like raus. Über ein Abo würde ich mich mega freuen. Dann steigt mein Kanal endlich mal auf die 2000. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Tschüss.